Hallo zusammen, mein Name ist Claudio und ich mache die Lehre als Metallbauer. Und heute zeige ich euch meinen Alltag bei der Firma Josef Meyer. Kommt doch mit! Zu meinen Haupttätigkeiten gehört das Schweissen, Bohren und das Auf- und Abladen mit dem Kran von Stahlbauteilen. Die Aluprofile werden zuerst auf der Fräsmaschine bearbeitet und nachher fertigen wir aus den einzelnen Teilen die Fassadenelemente. An meinem Beruf gefällt mir besonders, dass ich selbstständig arbeiten kann und etwas Effektives erschaffen kann. Ich sehe meine getane Arbeit am Abend und die gleitenden Arbeitszeiten und die guten Anstellungsbedingungen zeichnen die Firma aus. Als Metallbauer muss ich ein gutes Vorstellungsvermögen haben und exakt arbeiten können. So, für mich geht es jetzt noch auf die wenn ich meinen Alltag gefallen hat, dann bewerbe ich euch doch noch heute der Firma Josef Meier. Tschüss zusammen!